Hallo Stadtgärtner, dieses Knöderich, das ist eine typische Wiesenpflanze, oft gesehen früher und heute teilweise noch ein sehr beliebtes Wildgemüse, man kann die Blätter essen. Man muss darauf achten, sie schmecken leicht säuerlich, es ist ein bisschen auch Salzsäure enthalten, nicht so viel wie im Ampfer, aber ähnlich, deswegen dürft ihr nicht zu viel essen. Solltet ihr es schaffen, von diesem Knöderich mehr als ein halbes Kilo Blätter zu essen, werdet ihr mit starken Bauchschmerzen bestraft. Versucht den, Geschmack, den Verzehr entsprechend einzuschränken. Die Blüten könnt ihr stehen lassen, sie werden gern von Schmetterlingen, Bienen und verschiedenen nützlichen Fliegen besucht. Insgesamt ist ja Knöderich eine sehr interessante Pflanze, hier im Gemüsebeet eher selten anzutreffen, aber schön für Rabatten und anderes Zeug, wo sich alle Insekten darüber freuen werden und wenn ihr mal einen leichten Hunger verspürt, könnt ihr gern mal eine oder zwei Blätter davon naschen. Damit wünsche ich euch viel Spaß beim Knöderich. Achtet aber darauf, die Blätter sind etwas hart und zäh.